An Chinas Küste. Als Fabrik der Welt bezeichnet, erlebt China eine rasante Entwicklung, aber in den Produktionshallen wird dafür teuer bezahlt. Für einen neuen Bericht untersuchte das unabhängige Forschungszentrum Denwatch, unterstützt durch die Arbeitsrechtsorganisation China Labor Watch, die Arbeitsbedingungen in vier Fabriken in Shenzhen, Suzu und Dongguan, die eine Vielzahl internationaler Markenfirmen beliefern, darunter die amerikanische Computermarke Dell. Die Arbeiter und Arbeiterinnen schuften in diesen IT-Fabriken unter unmenschlichen Bedingungen, um der wachsenden Nachfrage öffentlicher Einrichtungen und Privatpersonen nach billigen Computern nachzukommen. Dieser Film zeigt Ausschnitte der Arbeit in den Fabriken, die mit versteckter Kamera gefilmt wurden. China Labour Bulletin, eine NGO mit Sitz in Hongkong, hat die Arbeitsrechtsverletzungen in China während der vergangenen Jahrzehnte beobachtet. Insbesondere in der Region, in der sich drei der untersuchten Fabriken befinden. Die Untersuchung musste zum Schutz der Arbeiter und Arbeiterinnen im Geheimen durchgeführt werden. Niemand, der von den Watch interviewten Arbeiter und Arbeiterinnen, stimmte zu, auch gefilmt zu werden, da sie Konsequenzen fürchteten. China Labor Watch führte verdeckte Ermittlungen durch, um die Arbeitsbedingungen in jenen Firmen, die Dell beliefern, zu dokumentieren. Li Jun ist einer der Ermittler. Im März 2013 arbeitete er undercover für Pegatron in Suzu. Um ihn nicht in Gefahr zu bringen, wurde sein Name geändert. Sein Name ist aber Danwatch bekannt. Für mehr als zwei Wochen aß, schlief und arbeitete Li Jun in der Fabrik. Die Ermittler konnten innerhalb der Fabrik mit versteckter Kamera filmen und gewähren damit einen seltenen Einblick in den Alltag der Elektronikarbeiter und Arbeiterinnen. Die meisten der Fabriksarbeiter und Arbeiterinnen sind junge Menschen, die auf der Suche nach Arbeit aus ländlichen Regionen abgewandert sind. Aber die Bedingungen in den Fabriken sind viel schlechter, als sie erwartet haben. Many young workers now uh, get up in the morning very early, go to work, and probably stay on the production line for 10, even 12 hours a day, just doing the, the same thing time and time again. <laughs> 嗯, 可以休息 但是, 嗯, 时间很大, 嗯, 吃饭的时间就, 就只能用你吃饭, die Arbeiter und Arbeiterinnen wohnen in Schlafsälen innerhalb des Fabrikgeländes. In überfüllten Gebäuden teilen sie sich einen Raum mit acht bis zehn anderen. In manchen dieser Gebäude leben mehr als 3000 Menschen. 比方说在女工宿舍我们计算平均每 55 90 die Miete sowie andere Abgaben werden vom ohnehin geringen Lohn abgezogen. Selbst in Shenzhen, wo der Mindestlohn der höchste des Landes ist, kämpfen die Arbeiter und Arbeiterinnen dennoch damit, über die Runden zu kommen. Shenzhen is quite an expensive city to live in by Chinese standards. Uh, that's why the workers have to do overtime. The minimum wage in Shenzhen is 1600 yuan a month. That's certainly not a living wage. Um einen existenzsichernden Lohn zu verdienen, sind die Arbeiter und Arbeiterinnen gezwungen, bis zu 300 Arbeitsstunden im Monat zu leisten. Das widerspricht dem chinesischen Arbeitsrecht, den ILO-Konventionen und Dells eigener Firmenpolitik in grober Weise. Trotz einer extrem hohen Anzahl an Arbeitsstunden sind die Arbeiter und Arbeiterinnen dennoch nicht in der Lage, mehr als 368 Euro monatlich zu verdienen. Aber Niedrigstlöhne und ein hohes Arbeitspensum sind nicht die einzigen Arbeitsrechtsverletzungen, die in den Fabriken gefunden wurden. Von den Arbeitern und Arbeiterinnen wird erwartet, dass sie extrem hohe Stückzahlen erreichen, die ihnen von den Aufsehern in den Fabrikshallen vorgegeben werden the quota as quickly as possible and uh, to do it with the highest quality as possible so those both demands for quality and quantity and, and this really puts pressure on individual workers Computermarkenfirmen wie Dell haben die Macht die Herstellungskosten entlang der Wertschöpfungskette bis nach China zu kontrollieren. Dennoch haben sie auch die Verantwortung sicherzustellen, dass Arbeitsrechte nicht verletzt werden. Eigenen Aussagen zufolge ging Estelle bislang darum, möglichst billig zu produzieren, um maximale Profite zu erreichen. Labor is not a huge component in the ultimate price den the consumer pays. You know, nearly all of that goes to the um, the international brand rather than the supplier company. But ultimately it is the consumer who's going have to pay more. And obviously, it's, it's management's responsibility to treat those workers with dignity and respect. And it's the responsibility of the, the buyer, the, the international brand, to make sure that the supplier company can do that. They are forced to exploit the workers just to meet the quotas that those, those buyers are demanding. Ist die öffentliche Beschaffung und ist der private Käufer, die private Käuferin bereit, menschenwürdige Arbeitsbedingungen in der Elektronikfertigung zu verlangen? Und sind sie darauf vorbereitet, auf Markenfirmen Druck auszuüben, um die systematischen Verletzungen des Arbeitsrechts in den Fabrikshallen Chinas zu beenden?